Hallo, liebe Freunde der großen Kleinen Bahn. Ich sitze mal wieder im Auto. Das bedeutet, es gibt ein Quasselvideo. Ähm, ja. Es ist wieder mal, es geht wieder mal ein Jahr zu Ende. Das ist so die Zeit, wo viele dann so eine Art Jahresrückblick machen. Äh, ich würde, ja doch, einen kleinen Jahresrückblick müssen wir schon machen. Und zwar ist das das Jahr, in dem ich äh, 1000 Abonnenten bekommen habe auf meinem Kanal. Dafür möchte ich allen danken, die mich abonniert haben. Ich glaube, ich habe jetzt, gucke da jetzt nicht so intensiv hin, also ich glaube, es sind sogar 1.100 im Moment. Und ja, da wie gesagt, möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr auch fleißig meine Videos guckt und die, die mich noch nicht abonniert haben, das äh, kann, man, kann man ja noch nachholen. Ja, ähm, sehr so viel zum vergangenen Jahr. Schauen wir in die Zukunft. Ich habe im Moment noch mehrere Projekte. Also eigentlich habe ich ganz viele Projekte, aber manche sind angefangen, manche werden auch so schnell nicht fertig wie das ewige Thema Wald. Also wo ich also schon im Wald rumgelaufen bin und recherchiert habe und Video gemacht habe und aber noch nicht so richtig weiß wie ich das Thema unter die Leute bringe. Zumal ich äh, ja, es reicht ja nicht, im Wald rum zu rennen. Man muss es ja selber noch nachgestalten. Und äh, man muss es auch selber umsetzen. Und dazu habe ich einfach irgendwie noch nicht so die Inspiration gehabt. Aber das kommt noch ganz bestimmt. Das ist also mir so ein bisschen noch so eine Herzensangelegenheit, dass also auch Waldboden vernünftig gestaltet wird. Was ja, also wenn ich das bei den Zubehörherstellern gucke, was die da für Material anbieten, was da angeblich Waldboden oder Waldgras sein soll, das weiß ich nicht, frage ich mich, ob die schon mal im Wald waren. Oder Wälder anderswo, anders aussehen, keine Ahnung. Ähm, ja, es gibt mittlerweile, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige, allerdings äh, durchaus äh, Videos auch und, und andere Fotos, wo ich sage, also okay, das ist, da kann man das machen. Was also dann, sagen wir mal, über das, was so die Zubehörindustrie anbietet, dann doch spürt man ja, deutlich, wie das geht. So, Piepsen muss jetzt nicht verwirren. Das ist der nächste fest eingebaute Blitzer. Ähm, ja, Stecken geblieben, Wald. Ähm, es gibt noch zwei Pläne, was jetzt die die Lokvorstellung angeht. Eigentlich sollte nach der Lokvorstellung der Baureihe 71 ähm, noch die Baureihe 75 kommen. Ich hatte dazu, ich habe ja gesagt, also bei dem Video Baureihe 71 habe ich ja gesagt, äh, 75 kann ich nicht, weil äh, ich habe ja nur eine, also ich habe die Sächsische und, und die anderen länderbahn 75 die habe ich nicht und da hat sich also sofort jemand gemeldet aus meiner epoche 2 facebook-gruppe der sagt ja ich habe die alle ich kann da videos machen hat die videos auch schon gemacht aber ich kann in mein video nicht machen weil ich ja keine anlage habe keine eigene und äh, das fremo treffen in leipzig ausgefallen ist wegen corona und da wollte ich eigentlich die Aufnahme machen und das ist ja nichts geworden und da muss ich dann mal sehen dass ich im nächsten Jahr also das Projekt wird sich doch deutlich verschieben eine zweite Vorstellung die ich so ins Auge gefasst habe sind also Länderbahn-Schnellzuglokomotiven der Baureihe 18 die habe ich ja mal gesammelt da habe ich die ganze Vitrine voll und da ist natürlich äh, und da die viele davon sowieso nicht fahren äh, wird es noch keine fahrvideos geben aber es sind viel mehr maschinen es gibt viel mehr vorzustellen und viel mehr zu erklären ähm, da wird wahrscheinlich auch keine zeit sein irgendeine von den loks fahren zu lassen ja dann gibt es immer noch ein angefangenes video der querbahn von von äh, Borna über Bad Lausig nach Großboten. Da bin ich auch mit der Drohne unterwegs gewesen. Habe ich also mit der Drohne die ehemalige Strecke bin ich abgeflogen. Also da, wo man fliegen darf, in der Nähe von irgendwelchen Bahnanlagen, darf man es ja nicht, deshalb gibt es auch keine Luftaufnahmen. Das, also von mir keine Luftaufnahmen des Bahnhofs Großboten. Äh, ich weiß jetzt noch nicht, ob man da was weiß ich ausmachen eine oder so, ob man das so würde von der Bahn. Weiß ich nicht, aber ich habe auf den Behördenkram nicht wirklich Bock, muss ich sagen. Da mich da von Genehmigung zu Genehmigung und um mich da mit irgendwelchen Leuten äh, auseinanderzusetzen, die äh, von der Behörde sind. <lacht> das ist nicht so meins. Also das, das kann man sich da gibt es Google, Google Maps und die Satellitenbilder, da kann man sich das angucken. Vielleicht blende ich das dann noch ein, das Video. Bis nach Großboden bin ich jetzt mit meinen Arbeiten noch nicht gekommen. Also, das kommt noch für nächstes Jahr. Ja, dann ist ja so ein bisschen Sache Gruppenzeit, was jetzt Ausstellung angeht wegen Corona. Das wird sicher jetzt. Wenn hier die Omikron-Variante vor der Tür steht, wird es sicherlich besser werden, eher schlimmer. Da müssen wir uns mal überraschen lassen, was da so passiert. Auf jeden Fall weiterhin keine Herstellung, denke ich mal. Also, da wird es leider sagen wir, relativ wenig zu fahren geben. Das nächste treffen, was im Moment äh, geplant ist, das ist im Mai. Da ist dann wieder Badewick. Das ist also ins Frühjahr verlegt worden. war ja so im Oktober. Da habe ich dann die Chance, dass ich dann, das hat ja vorher nicht geklappt, weil Badewick äh, da haben wir zeitgleich mit der, äh, der Leipziger Modellbahnmesse war, also hier Modell Hobby, wo ich ja auch immer sehr gerne filme und dann ja, auch so Sachen rauspicke, die äh, besonders bemerkenswert sind. Ja, ich habe sie für mich gelingt, ich jetzt noch in der hier. Ähm, ja... Der hat mich <lacht> hat nicht vorhanden. hat mich jetzt mal aus Kontakt gebracht. <lacht> gut, ja, ich denke ich denkefrieben. Ja, weg das ist also früher verlegt worden. Ähm, und da gibt es die Chance, dass es also dann nächstes Jahr auch wieder ein Messevideo gibt. Das ist eigentlich auch naja, gut gelaufen, denke ich mal, auf meinem Kanal. Und ich werde das dann auch wieder so machen, dass ich eben dann nicht hier dass ich mir einfach da so ein paar und mich da auch nicht auf irgendwelche Hersteller verlege. Das, das gibt es anderswo genug, das muss ich nicht auch noch machen. Sondern dass ich mir wirklich dann so ein paar spezielle Anlagen suche, die mir jetzt besonders gefallen, besonders gut gestaltet sind und wo man auch ein bisschen Werbung machen kann für den einen oder anderen Verein, der dann dort auftaucht. Ja, das ist äh, ach so. ja, und dann ist jetzt, das ist ganz neu, das war so eine Idee, die ist mir jetzt irgendwie gestern oder vorgestern durch den Kopf geschossen. Ähm, da wäre ich aber erstmal noch nicht so viel verraten. Das wird so ein bisschen Überraschungsvideo. Und die Idee dazu. Äh, habe ich von einem anderen Kanal. Ähm, da geht's, das ist äh, die Frau vom Erdbergkopf. Klingt ein bisschen merkwürdig jetzt vom Namen her, wer sie nicht kennt. Äh, der Erdbergkopf ist aber irgendwo im Harz, im Berg. Ja, Also sie geht auch gerne wandern. Und ja, und äh, sie hat auf ihrem Kanal Blätter, die immer mal gerne in irgendwelchen alten Gleispläne von Pico aus der abzeit DDR DDR-Zeit oder Kataloge oder so, ist alles, ja, würde ich jetzt so nicht machen, habe ich auch nicht, kann ich will gar nicht da drin blättern. Ähm, ich habe aber ein anderes Buch gefunden, was hochinteressant ist, was vielleicht auch ein bisschen lustig wird, also was, äh, wo die Eisenbahn ein Teil davon ist, aber eben nicht nur, ja? Mehr kann ich jetzt nicht verraten. Das wird, was also wenn alles gut läuft, wird das also so in den ersten Januarwochen wird dann dieses Video dann kommen. Also das ist jetzt schon in Arbeit, braucht ein bisschen Recherche. Und mal sehen. Ich werde es einfach mal auf euch loslassen und dann schauen wir mal, wie es euch gefällt. Und weil da ist einiges an Material da. Das ist, wenn das euch gefällt, dann kann man da eine kleine Serie draus machen. Und schauen wir mal. So, das soll es erstmal jetzt vorläufig von mir gewesen sein. Ähm, ja, da gibt es so die üblichen, die üblichen Grüße und Wünsche gegen Jahresende. Ne? Also da läuft irgendwie so ein, ein, ein Typ rum. Ne? Der hat so einen langen Bart und einen roten Mantel. Mit dem lasst euch reich beschenken, ja. Als Modellbahner weiß man ja immer, also ist ja man ist ja nie irgendwie wunschlos, ne? Und ja, lasst euch reich beschenken. Dann ja, dann ist Silvester. Das äh, wird ja für diejenigen, die nicht in Polen oder bei den Tschechen einkaufen waren, ein bisschen, naja, weniger muss man sehen, weniger mit Knallerei. Ich stehe dem Ganzen so ein kleines bisschen kritisch gegenüber. Also ich gucke mir das auch gerne an, wenn andere da Geld rauspulvern. Lebe in der glücklichen Lage, dass in meiner Umgebung, sage mal, der Anteil von Vollidioten, nennen wir es mal so, besoffenen Vollidioten, die äh, zu Silvester mit Sprengmitteln hantieren, das ist immer so meine Beschreibung von Silvester, äh, die gibt es bei mir in der Umgebung meines Wissens nicht. Also gut, da gehen noch Jugendliche rum, die dann, dann schon zur so Dämmerung dann ihre Knaller um sich werfen. Aber ja, es ist, mir geht es da eher so volltrunken, Rakete der hand starten, am besten noch waagerecht zur Straße. Alles schon erlebt. Also, was ich da so in Großstädten sehe, das ist einfach völlig. Das, ist, das verstehe ich nicht. Das ist einfach. Das hat was von Krieg. Das hat was, hat was für einen Bürgerkrieg. Ne? Der dann mal für einen, für einen Abend mal erlaubt ist irgendwie. Also das ist für mich, was ich nicht verstehe. Aber ich schweife schon wieder aus. Ähm, einen guten Rutsch, ne? einen sprengfreien Rutsch. Und einen schönen Start ins neue Jahr und natürlich fürs neue Jahr, dass endlich mal dieser Corona-Scheiß erfährt. Ja, gut, das haben wir jetzt noch teilweise in der Hand. Aber man muss sich ja wenigstens wünschen, dass man wieder normal auf Ausstellung kommt und normal sich treffen kann und sein hobby ausüben kann und was man sonst alles noch so macht. Gesundheit ganz wichtig, sind wir schon wieder bei Corona, aber es gibt ja noch andere Sachen. Ähm, ja, und das war alles, was ihr euch vorgenommen habt für das neue Jahr, dass das auch alles von Erfolg gekrönt ist. So, in dem Sinne möchte ich mich jetzt verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht was draus.